Das erste Rennen und es war sehr gut. Also waren viele Menschen da gekommen. Ja. Bis 60.000 Mensch, äh, 60 Menschen wurde gemeldet. Ja. Also ja. Äh, die kamen dann zu dem, äh, zu dem Rennen hin. Ja. Und das war schon erfolgsreich, würde ich sagen. Ja, ja auch in den Medien. Ja. Wenn die ja. Medien sagen, oh, hier Lombok das genau. ist der Name, dann. Mhm. Äh, kennt man irgendwann, ah, es ist eine Nachbarinsel von Bali, ja. dann kennen es die Leute und dann kommt es auch irgendwann her. Ja, genau. Ja. Und und wie äh, du sagst, gute Werbung. Genau, ja. Dann jetzt äh, entwickelt sich auch schon ganz schnell im Süden. Ja. Da werden immer äh, schon neue Hotels aufgebaut. Ja. Also sogar die Bergen werden gekauft. Da stehen schon immer Villas zum Beispiel. Nee. Ja. Also das ist gut ja das will die regierung schon dass der tourismus irgendwie mal äh, haupteinkommen wird ja aber natürlich darf man ja nicht vergessen also landwirtschaft ist halt auch sehr wichtig weil die leute halt davon äh, großen Teils leben bis jetzt noch ja? äh, besonders tourismus ist ein bisschen also wenn irgendwie mal so unruhe gibt ja dann gibt es dann Probleme beim tourismus oder bei wie Pandemie zum Beispiel, dann ist Tourismus lahm geworden. Ja. Dann natürlich, Das hat Bali auch schon äh, genug überlegt, ja, dass äh, die dann auch bei, Wirtschaft, bei Landwirtschaft auch da bleiben, also um, um, äh, damit sie dann auch schon immer überleben können bei einer schweren Zeit wie gestern. Ja. Also yeah. wir bei der Pandemie, also zwei Jahre Pandemie, sowas aber natürlich äh, will, äh, wollen wir auch, dass Tourismus auch schon weitergeht, also sich dann weiterentwickelt, ja, weil besonders wir dann oft dann Probleme wegen Arbeitsplätze haben, ja, was die Regierung nicht schaffen kann, ja, also genügend Arbeitsplätze zu, äh, zur Verfügung zu stellen für die Einheimischen. Ja. Das heißt ja, die Einheimischen müssen zurzeit auch schon nach Ausland fahren. Ja, um Arbeitsplätze zu bekommen, ja, also in die Nachbarländer ja. zum Beispiel wie Malaysia ja? oder Brunei Darussalam oder Singapur oder die fliegen sogar auch schon weiter weg, ja? also nach Europa. Ja? Ja. Europa zum Beispiel in äh, in Poland zum Beispiel, in Polen, ja? mhm. dahin kommt man in eine große Farming, glaube ich, zum Arbeiten ja? okay. oder in eine große in viele große Fabriken, ja. oder man fliegt auch nach Japan hin ja. oder Korea zum Beispiel, Südkorea oder Taiwan zum Beispiel. Ja. Also sie fliegen überall hin, ja, um Arbeit zu finden. Ja. Die meisten Arbeitskräfte, die nach Ausland fliegen, sind ja aus, dem, aus den Dörfern. Ja. Manchmal kennen sie auch schon nicht das moderne Leben, also zum Beispiel, die sind ja noch nie geflogen. Ja. Die kennen auch nie Ausland zum Beispiel. Ja? Und dann viele können auch nur wenig Englisch. ja Deswegen müssen die dann auch schon, bevor die dann losfahren, auch äh, Sprachkurs besuchen. Ja? Äh, zum Beispiel Arabisch, ja? also da fahren viele in die arabischen Länder, ja? also Katar oder in, in Arabien, Saudi-Arabien. Also viele Indonesien sind dort ja, äh, beschäftigt ja. und deswegen äh, ist es halt auch schon sehr schwierig, wenn sie hier bleiben, weil die Regierung selbst überhaupt keine Arbeitsplätze dann zur Verfügung stellen können. Ja. Das wurde oft dann von der Politikern gesagt, ja wir schaffen 10.000 Arbeitsplätze für mehr. Ja, aber äh, wir haben schon ein Problem, ja, äh, dass die indonesische Regierung irgendwie mal äh, bei einem Bau der Infrastrukturen bei uns ja ausländische Arbeitskräfte ja. holen. Ja? Ja. Ja, zum Beispiel von China zum Beispiel. Besonders äh, Indonesien und China zurzeit äh, sind ja sehr eng befreundet. Ja? Und dann hat der Indonesien irgendwie, ja, als laut berichten natürlich, das schreiben wir oft auch schon. Social Media, also wir können auch schon lesen, was die Leute schreiben. Wir haben Angst davor, dass irgendwie mal Indonesien zu viel Darlehen haben, also von ja. China. Ja. Deswegen glauben wir, dass irgendwie mal auf dem Vertrag steht, ja, wenn irgendwie mal alles von China äh, finanziert wird, ja, also die, den Bau der Infrastrukturen zum Beispiel, also ein großes Darlehen, dass wir irgendwie mal zu, viel, zu hoch geschult haben. Ja an China, was wir dann in die Zukunft zurückzahlen müssen, ja? das merkt man schon zurzeit, Zeit, dass du, durch die Erhöhung von alles, ja? also äh, Benzin zum Beispiel ja? oder, oder Gas zum Beispiel ja? oder Lebensmittel ja? also sind ja schon preislich dann auch schon höher geworden, ja? also dann ist es natürlich schwer, also dann glauben wir immer, ach das, die das macht die Regierung eigentlich, um das Darlehen, also den Schuld wieder zurückzahlen zu können, ja, und das haben wir, wir haben schon Angst davor, ne? also dass es irgendwie mal auch ein bisschen chaotisch äh, geworden in Indonesien ist ja zum Beispiel, es gibt auch schon Gegensätze, oder sagt man, er Spannungen unter den... Unter den Einheimischen zum Beispiel, es gibt auch schon Probleme wegen Religionen zum Beispiel. Eigentlich, wir können schon gut nebeneinander leben, mit Christen, mit Hindus. Aber irgendwie mal wird es so eine Propag Propaganda gemacht. Ja? Ja. Also der eine zum Beispiel, zum Beispiel schimpft an den Muslimen ja. und die andere Gruppen schimpft an die Christen ja, und ja, so ja, weiter. Da gibt es jetzt immer Spannung unter den Einheimischen. Ja? mit den verschiedenen Religionen ja. Ja. Und, da, und dann wird es auch schon, dann haben wir geschaut ja, oder gelesen, dass jeder zurzeit, also eine Kamera hat ja ein Handy, denn jeder kann so irgendwie alles dann aufnehmen, ja, wenn genau. die am Flughafen sind ja. zum Beispiel, wenn die dann sehen, ah, da sind Leute aus China, dann nehmen wir die auf, ja. Ja. dann wird dann hochgeladen im Internet, dann sehen, sehen alle, ah, wir sind, da gibt es viele Spannungen bei uns hier, unter den verschiedenen Religionen, aber auf der anderen Seite kommen so viele ausländische Arbeitskräfte zu ja. uns, ja? aber nicht direkt in große Städte hin, äh, werden die hingebracht, ja? sondern in weitere kleineren Inseln, wie zum Beispiel in Sulawesi, Sulawesi ist eine große Insel, oder das ist weit weg in die Landesinnere hin. Ja? dass man vielleicht das nicht merkt ja? Ja. aber wie gesagt jeder hat so Handy kann ja. immer aufnehmen, aufnehmen was da dort passiert ja? und wird dann in Social Media hochgeladen ja? und ja dann äh, wir haben Angst davor dass äh, irgendwie mal zu viele Chinesen bei uns äh, jetzt sind ja. Ja? Ja. angekommen ja aber in, das Problem ist auch bei uns ja ah, ja. ja also selbst in reiche Länder manchmal schwierig. Die Chinesen kaufen die ganzen großen äh, Industrien auf, mhm. in, auch in Deutschland oder in Europa allgemein. Mhm. Oder, oder auch Häfen. Die bauen Häfen aus mhm. äh, mit Schiffen und machen uns abhängig. Äh, und wir machen uns abhängig oh von ja. China. Ja? Mhm. Und die steuern dann auch die Preise. Oh ja. ja? Da haben wir auch gedacht, irgendwie mal auch schon Preise irgendwie von, von China also gesteuert, ja? ja. Ja, also, irgendwie mal muss ich sagen, die Regierung ist auch ziemlich okay. bei uns. Ja. Also, eigentlich Indonesien hat alles, ja. Bodenschätze, Rohstoffe, haben wir alles, ne? Gold zum Beispiel, ja. Wir haben dann, das ist die große, äh, Goldmine in Indonesien, haben wir dann in Papua zum Beispiel. Auf der großen Insel, ja. Papua ist Westpapua, also zum Teil. Ja, ja gehört Papua-Neuguinea, Westteil gehört zu Indonesien, das ist ein großes Land. Da ist ja die größte Goldmine bei uns, ja? oder das wäre die, die größte Goldmine der Welt. Es ja? also wird alles dann von amerikanischen Gesellschaften betrieben. Ja. Ja? Und kriegt vielleicht Indonesien nur wenige Prozent dafür. Und das hätten wir schon alles dann für Indo Indonesien finanzieren, also mit ja. dem Geld. In die ja, für Infrastrukturen und so weiter und ein besseres Leben für die Einheimischen zu leisten. Ja? Ja. Aber es ist nichts passiert, also die Leute, die Einheimischen bleiben immer so arm. Ja? Oder sogar manchmal unter den Armutslinien leben die dann. Ja? Und das ist schade, also auf Lombok zum Beispiel, da sind einen großen Teil also die gehören schon zur armen, armen Form, sogar, sage ich mal, weil die vielleicht auch schon unter den äh, Armut, also bei äh, Armutlinie, dann ja, so ja. ja. und ja, wie gesagt, so Reichsland auch schon in Sumbawa, also da ist ja, da, ist, da sind auch schon ein paar Goldminen da, es wird aber gesagt hier, das ist kein Goldminer, sondern Kupfermine. Mhm. Ja. oder es gibt, es wird vielleicht auch schon gold da gewonnen aber kupfer auch aber da gibt es auch schon andere dinge ja? also die rohstoffe deswegen wird alles dann da raffiniert ja also im ausland also nicht direkt hier in indonesien dann aber im ausland ja? man weiß nicht was auch dran in, äh, in boden ist ja und dann es wird dann einfach mal im ausland hingeschickt und da alles dann verarbeitet und dann weiß man nicht was da äh, gewonnen wird ja, ja also Sumbawa, da sind auch schon zwei großen Goldminen oder vielleicht Kupferminen, man weiß nicht genau. Ja? Nur die Politiker vielleicht dann wissen das. <lacht> ja. Ja, wir sind schon im Norden. Ja. Da, sind, da sind schon, ist gerade schöne Landschaft. Jetzt, ja, also hinter, da sieht man hier den Berg, äh, Mount ja, den Vulkan. Ja, ja dann, das, ist, das ist, sieht man auch schon oft bei uns, äh, ein Roller so voll beladen. Ja. Ja. Sowas, die müssen alles mögliche tun, um ähm, ein bisschen Geld zu verdienen für, fürs Leben, ja? Da werden die auch schon kein, kein großer Gewinn machen, ja, also davon, ne? Vielleicht jeder 1000, also für eine Sache dann kriegt der 1000 dafür, ja. Also gewinnt, ja. Dann äh, sieht man auch schon in den Markt, wenn man so in, in den Markt besucht, dann früh morgen, sage ich mal, um... Also das Leben in solch einem solchen Markt äh, fängt sehr früh an, also ja, um 5 Uhr schon, nein, ja, ja, ja, ja, ja. ja, sogar auch schon früher, weil sie ja. dann auch schon alles da vorbereiten müssen, die Verkäufer. Wenn man so um 7 Uhr da ist, ja, da sieht man, wie beschäftigt dieser, der Markt ist. ja. Da gibt es dann viele Motorroller mit Gestell, wo ja. die dann auch schon drauf die Sachen drauflegen, dass sie dann auch schon von einem Dorf zu dem anderen fahren um in die einzelnen Familien hin zu Verkaufen ja die, äh, die Gemüse und alles Mögliche da, was da im Markt äh, verkauft wird. Ja, die machen dann jetzt ein mobiles Geschäft mit ihren Rollern ja. oder die haben auch schon äh, also ein Auto mit äh, Ladefläche, ja. diese Pickup, ja, und dann ist auch schon voll mit Gemüse und so weiter. Und die fahren ja von einem Ort zu dem anderen. Ja. Dann machen die dann so mal so ein mobiles Geschäft, ja, sowas, ne? Aber langsam sind die auch die Einheimischen ein bisschen fauler geworden, weil ich, ja, dass die dann überhaupt nicht zum Markt selber fahren müssen, um einzukaufen, ja? Und dann warten die einfach nur zu Hause, bis die Verkäufer, bis die mobile Geschäfte dahin vorbeikommen, ja? Auch zur Zeit, in der modernen Zeit läuft alles, kaufen und verkaufen über Mobiltelefon zurzeit, ne? Das ist ja uns auch nicht neu, wenn man etwas zum Essen bestellt, ja? dann kommt ja in wenigen Minuten ja. zu uns. Und dann, dann bleiben die Leute einfach zu Hause, spielen mit dem Handy. Ja? Sogar meine Frau macht das. <lacht> Was machst du? Spielen mit dem Handy? Einige Tage später kommt etwas, ja? ein Paket von draußen. <lacht> ja, Ich musste früher auch meine Frau Immer begleiten, also beim Einkaufen in, in Supermarkets geht, geht das alles dann von selber über Handy. Ja, so schnell entwickelt sich dann diese Technologie, ja, dass äh, man überhaupt nicht rausgehen muss, um etwas zu kaufen. Ja. Ich habe auch schon äh, auch verfolgt, wie alles dann auch in Europa oder besonders in Deutschland läuft. Ja. Also dass zu bestimmten Zeiten dieser äh, jemand, der dann die Pakete dann hinbringt, ja, befördert. Ja. Also immer beschäftigt und hat keine Zeit mehr mit der Familie, <lacht> wow. bei der Familie zu sein. Ja. Ja, bei Weihnachten zum Beispiel, wenn gerade auch schon Geschenke... Äh, Geschickt, wird, ja, ja. geschickt werden oder etwas gekauft wird, ja? das, das ist jetzt auch durch die Pandemie viel mehr geworden, man durfte yeah. ja nicht einkaufen gehen, man durfte ja nicht raus in die Stadt, nee. sondern man musste alles im Internet bestellen und dann ist das immer mehr geworden. Also oh ja. Yeah. Die haben schon im Moment, und das ist auch geblieben, bei vielen geblieben, dass die weiterhin ganz viel bestellen. Uh -huh. Gewohnheit. Ich, ja, genau, oh ja. Yeah. ist eine Gewohnheit. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ich wohne im Osten, ja, also es ist ja in einem Dorf, ja, also diese wenn man, äh, wenn man, also diese schicken, äh, diese Pakete oder wenn man online bucht, ja, ja dann kommt auch schon bis weit in den Dorf rein, ja. Ja. also es ist weit weg, ja, von der Stadt, ja. aber trotzdem wird auch schon befördert, ja, die Sachen, ja was da online gekauft wird. Ja. Also im Norden viele Flüsse auch, ja? aber die sind ja ausgetrocknet. Ja? Die sind einfach mal äh, bei Regenzeit, ja? also voll Wasser, nur zur Regenzeit. Ja? Oder vielleicht bei Vulkanausbruch. Ja? Äh, der Vulkan hier ist auch schon aktiv, es ja? bricht auch ab und zu aus, ja? aber kein großer Ausbruch. Ja? Meistens jetzt äh, dieser Flüsse für Wasser, also Regenwasser. Besonders wenn es sehr stark regnet oben. Ja? Dann gibt es zu viel Wasser und oft dann gibt es auch Probleme wegen Überschwemmung auch im Norden. Ja? Okay. Äh, wegen äh, Regenwasser. Ja? Besonders äh, oben auf dem Bergland regnet es auch schon fast jeden Tag. Ja? Also vielleicht abends auch oft der Nachmittags. Ja? Es ist dann äh, weniger Verkehr hier im Norden, mehr. also nicht so da ganz nicht besiedelt. Ja. Also früher wurden die Einheimischen auch schon vom Süden hier, hier umgesiedelt. Ja. Es gab früher so ein großes Programm von der Regierung, äh, dieses Umsiedlungsprogramm, weil die meisten Leute früher dort im Süden wohnen. Ja. Genauso wie äh, die drei Inseln, Java, Bali und Lombok. Eigentlich die drei Inseln sind ziemlich dicht besiedelt. Ja. Da wurden früher zum Teil die Einheimischen auch woanders hingesiedelt, ja, umgesiedelt. Ja. Zum Beispiel in äh, Borneo ja, oder äh, Celebes ja, oder Sulawesi ja, oder nach Sumatra hin. Ja. Ein großes Land, also großer große Insel, ja, aber wenig besiedelt. Ja. Wenig Menschen. Dann die konzentrieren sich meistens auf der drei Inseln: ja? Gombok, Bali und Java. Besonders Java, da leben schon die Hälfte äh, der Bevölkerung Indonesiens. Ja? Also, jetzt leben in Indonesien ca. Äh, 270 Millionen Menschen. Ja? Sehr viel. Ja. Ja? Ja. Und dann die Hälfte wohnen, wohnen in, auf Java oder leben auf Java.